Ich habe hier eine Datenbank erstellt und eine Vorlage reingespielt, wobei die Vorlage erstmal zweitrangig ist. Ich kann das im Prinzip mit jeder Vorlage machen. Das Einzige, was ich hier noch rein habe, ich habe hier ein Feld Phase. Da entscheiden dann die Schüler, ob sie jetzt gerade in der Einzelarbeit sind oder ein Gruppenergebnis machen. Das erleichtert dann die Organisation insgesamt etwas. In der Datenbank mache ich dann folgende Einstellung, und zwar habe ich kursweit Gruppen angelegt. Den Gruppenmodus aktiviere ich dann hier mit getrennte Gruppen. Ich könnte auch eine Gruppierung anlegen, speziell dann nur für diese Aufgabe. Damit sehen die Schülerinnen und Schüler eben nur ihren eigenen Eintrag und den Eintrag der Gruppenmitglieder. Bei den Einträgen mache ich folgendes Kommentar, gebe ich natürlich frei. Hier, das stelle ich auf 1, das heißt, die Schüler sollen jetzt was abgeben, bevor sie die Beiträge der anderen sehen können. Das ist natürlich eine kleine Hürde, weil ich kann natürlich auch was Leeres abgeben und dann wieder bearbeiten. Möchte ich das ein bisschen restriktiver haben, könnte ich hier auch Freigabe erforderlich zunächst auf Ja stellen und wenn dann die Phase der Einzelarbeit dann rum ist, dann auf Nein wieder zurückstellen. Maximal mögliche Einträge mache ich zwei aus dem Grund, ich gebe ja als Schüler einmal eine Einzelarbeit ab und dann wird aus der Gruppe heraus noch ein Gruppenergebnis erstellt, das dann ein Schüler übernimmt und dafür ist eben dieser zweite Beitrag notwendig. Als Lehrkraft sehe ich dann hier folgendes, ich kann mir natürlich alle Teilnehmer angucken oder dann die einzelnen Gruppen durchgehen, hier Gruppe 1 zum Beispiel, da hat noch niemand etwas abgegeben und bei der Gruppe 2, da gibt es hier schon vier Einträge von den vier Gruppenmitgliedern. Dann füge ich mal einen Eintrag hinzu. Als erstes werde ich gefragt, in welcher Phase ich gerade bin und da wähle ich mal Einzelarbeit. Ja, dann kann ich hier in das Textfeld meine Überlegungen, meine Ideen, meine Lösung eintragen, wobei Textfeld ein bisschen untertrieben ist, denn hier kann ich das wirklich so machen, wie ich gerne arbeite. Das heißt, das Ganze eintippen, ich kann mit einem Stift schreiben, eine Texterkennung dann dementsprechend verwenden. Ich kann ähm, das Ganze erstmal handschriftlich auf dem Blatt Papier machen, das Ganze abfotografieren, ich kann eine Grafik reinziehen, ich kann in einer anderen App meine Überlegungen mit Stift wie auch immer machen, das Ganze hier einfügen. Ich kann einen Videobeitrag machen, also das ist praktisch grenzenlos. Ja, dann kann ich hier unten noch eine Farbe vergeben und dann den Beitrag abschicken. Gut, dann habe ich hier die Einzelansicht. Ich klicke hier mal die verschiedenen durch. Wie man sieht hier, also Autobeiträge sind natürlich möglich. Ich kann Bilder hochladen, mir ähm, hier sogar ein Video einfügen. Und das Ganze hier natürlich auch wieder bearbeiten. So, das wäre jetzt hier die Phase 1, also einen Eintrag hinzufügen. Phase 2 wäre dann, wenn alle abgegeben haben, in der Gruppe zur Listenansicht zu gehen und sich eben diese Beiträge durchzulesen. Also ich bin jetzt hier zum Beispiel die Anna und dann kann ich mir hier die anderen Beiträge angucken und dann schon zur Phase 3 gehen, nämlich eigene Ideen ergänzen, das Ganze kommentieren, Fragen stellen, dazu gibt es diese Kommentarfunktion und ich kann hier also direkt einen Kommentar zu jedem Beitrag hinzufügen. In der Phase 4 trifft sich dann die Gruppe, diskutiert das Ganze aus und erstellt dann ein Gruppenergebnis, also ein neues zusammenfassendes Ergebnis. Dazu geht dann ein Schüler auf Eintrag hinzufügen, wählt dann Gruppenergebnis aus und dann wird hier also der Eintrag abgegeben. Bei einer Vierergruppe gibt es dementsprechend dann hier fünf Beiträge. Das hier wird das Gruppenergebnis, wird hier unten auch nochmal dann unterschieden. Und das kann ich dann natürlich auch in der einzelnen Einzelansicht aufrufen. So, in der Präsentationsphase kann ich dann als Lehrkraft Folgendes machen. Ich gehe auf Listenansicht, gehe hier auf Erweiterte Suche und gehe auf Gruppenergebnis, gehe auf Einstellungen speichern und dann werden mir jetzt alle Gruppenergebnisse angezeigt Jetzt habe ich hier natürlich nur eins, bei vier oder fünf Gruppen hätte ich dann eben vier oder fünf Ergebnisse. Und dann geht man hier auf Einzelansicht und dann kann die Präsentation beginnen. Im Nachgang möchte ich dann Folgendes machen, dass jeder Schüler natürlich seinen eigenen Beitrag sieht, plus die Gruppenergebnisse der anderen. Aber die einzelnen Ergebnisse der anderen soll er nicht sehen. Dann dazu gehe ich in die Einstellungen, stelle Freigabe erforderlich auf Ja, gehe auf Weitere Einstellungen und stelle auf Sichtbare Gruppen. Damit sind alle Beiträge nicht freigegeben. Dementsprechend gehe ich hier auf Erweiterte Suche, Filtere nach den Gruppenergebnissen und kann jetzt die einzelnen Gruppenergebnisse für alle freigeben.